Wir sind schon im ersten Spiel. Ich habe vergessen, auf Start zu drücken. So, Josef Zenz, ein sehr, sehr ordentlicher, sehr guter Gastspieler. Den anderen kenne ich nicht. Überspiel mit Amelius hat auch nicht funktioniert. So ein Spiel auf einmal gar nicht so schlecht, ne? Ohne Trumpf vorne, Trumpf glatt 10 K10 lang. So. So rum. Ich komme so los. Schön Kreuzspiel. Mittelhand ja, 18. Mehr sind es nicht, aber wahrscheinlich wieder Kreuzspiel rein. Krass, wow. Wir stechen trotzdem, spielen Karo 10, mal gucken. Naja, jetzt versuchen wir uns mal zusammenzureißen. Bei weg, weg, gehen wir rein, wenn sich alle bewegt, passen wir. Ja, gut, Dann machen wir mal von 19 in auf. Also mal siebzehn Zähne kreuz zu so schlagen. Okay. So noch. Da, ja. Was noch denn? Komplizierte Karte. Und gerne, wir sagen 18. Jetzt wissen wir auch, warum Ja, 14 Stück und Pietspielen. Das könnte kompliziert werden. Okay, das ist fast besser, als wenn Herz aus rauskommt. Oder? Mhm. Ich lieg trotzdem die zehn. Hat sich gut entwickelt irgendwie das Spiel. Glück gehabt, aber weiß. Jetzt habe ich in den ganzen Listen, die ich hier eigentlich bis jetzt gespielt habe, eigentlich eher Glück gehabt als Plech. Mal gucken, ob er 18 hält. Für 18 wollen wir natürlich kein Spiel verlieren, wenn wir rankommen. Kommen wir nicht. Nicht. Ah, Jungs und nichts. Ich denke, bei einer Mannschaft werden wir diszipliniert worden. Für die Fantasie für Kreuz Bindekarten ah. oh. ja. eigentlich ist Herz 7 besser, wahrscheinlich Josef? Josef? Ich ja. hatte mir schon Sorgen gemacht. Ich hatte Angst, die 10 vorzuspielen. Da war ja eigentlich alles klar. Ich war so Trotzdem. Also. Er ist auf jeden Fall nicht unoffensiv, dass es das Wort überhaupt gibt. Ich reiz den Null, Ich reiz. Ihr wisst ja, ich ja, halte es ja gerne wollen. Kann ja auch mal 0.0 werden, wenn es mal passt nicht liegen, deswegen. So, er sagt 18. Und ich komme von 0 ran. Er Ich habe auch mal Pieker, aber es ist ein Doppelgeschäft, kann nicht verkehrt sein. meisten Fällen zumindest. okay. 18 zweiundzwanzig, <lacht> Ich tot hätten wir nicht gefunden. Ich wir noch einmal das karo der karte kommt, auf eine karo 19, Mobel 3, Auts, nebst zwei passende irgendwo. Ja, Ganz Ich oh, hätte nicht so schlecht gefunden. Der Josef! Ich hätte wieder mal nicht so gut gefunden. Wobei oh, Kreuz gepasst hätte, aber was habe ich jetzt. Oh, ein schöner Ansatz. Falsches Ass zwar, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also mit dem Pikant, gucken wir mal rein, ja, das von vorgleich 35, 96, Kreuz mit 2, muss wir müssen mal rausnehmen, was machen wir jetzt, ich gucke rein, auf jeden Fall. Oh, Pizzin, oh, war schon gewonnen gewesen. Ich habe doch erst. Oh man war um bin ich so unkonzentriert. 20 gedrückt. 49 habe ich. Ich brauche ein Kreuzbild. So, der hat hier noch Karosima. Karo 7 und der abgeworfen. Eigentlich müsste das doch so passen, wenn ich so rummache. Hm. Ich kriege kein Bild. Was ist mit Herz Dame? Ist noch draußen. Hm. Jetzt kriege ich Kreuz 63. Da. Ja, Alles gut. Puh! dem den Fleiber Kreuz Dame sowieso blank, aber diesen Peaks stich uns noch zu sichern. Was machen wir jetzt ja, kann Man kann 18 sagen mit der Karte. Keine Frage. Mit der Karte kann man auch theoretisch 18 sagen, jetzt wir mal konsequent. nichts mehr gehabt. Mehr. Ja, sind wir aus dem Scheißhaus im Hotel geworden. Drei Spiele vorher. Ich weiß nicht, 20 halten wir oder nicht. Ach, wir lassen es einfach. im Ein Mannschaftswettbewerb. Also hätte ich das jetzt nicht hinbekommen. Ich bin jetzt ein selber. Ja, Alia ja, hat gesagt, den hat er noch nie verloren. Aber bestimmt hat er den schon mal verloren. Wir spielen jetzt trotzdem. Ich glaube, der Martin würde sagen, das ist eine Bombe. Aber Bomben bedeuten leider noch, das ist der schönste Aufschlag ever. 30. Noch Schneider. Oh. Ja, der stand schon sehr, sehr schlecht, aber er hat zugelangt drin, das war alles komplett unwichtig. Aber der stand wirklich unangenehm, die haben den voll erwischt. Und schon kann so ein Spiel mal kompliziert werden. 31, 46, 59 plus gedrückte, 61 haben wir, hat der Alleinspieler jetzt plus gedrückte. Ah, und da ist er schwarz. Jawohl. Option, einfach einer wenn keiner weiß, das ist kompliziert. Ich bin nicht überdurchschnittliches Beachflug, glaube So, jetzt sollte also keiner Kreuz ohne 33 das wäre sehr unangenehm für mich. Das ist nicht unangenehm für mich. Karo 10 ist sehr schön. Da kommt schon Tanz aus. Jetzt muss ich schon 15 mit Piep von 10 jetzt zu so spielen, obwohl nur noch der König draußen ist. Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Zwei ne? so, König. Jetzt haben wir vielleicht eine steiner Schatz Richtige Pieke spielen, ich spiele die 7. Ach, oh, Scheiße. Da. Bei Peak-9 da wäre das okay gewesen. Nicht Ich bin ganz sicher. So. Was ist hier eigentlich aus? Sind schon Ergebnisse gekommen? Ich habe keine Ahnung. Was? Hm. Keiner schickt Ergebnisse, das kann ich. Ah, da kommen sie schon und Oh, der Marco Menze. Spiel 19, 8 zu 0, 841. Bild ist schlecht. schließlich. 18 wenn 18 kommen ist auf weil die halten diesmal habe ich eine null option das war ich nicht wie hoch die fantasie um den müssen wir glaube ich fahren das sieht gut aus da jetzt auch okay ja. aus den auch operiert. Er sieht hier sowieso nach einem Zweikampf aus. ist der Ludwig. Die Mannschaft von dem Blutwich ist gefühlt So, und der Thomas steht auch oh, gut. Okay. Also, das sieht gut aus bis jetzt. Könnte ein guter Saisonstand sein. Erste Online-Bundesliga. Erste, On erste Bundesliga. Erste Online-Bundesliga-Saison von mir. Auch oh, was Neues gibt es ja selten bei mir, das ist was Neues im gibt. So, was sind das? Fünf Kreuzen, zwei Chaos und noch drei andere Karten. Sieben, zehn Bubeln Peak vielleicht. Ich Das dritte Mal. Kreuz, okay, <lacht> Kreuz, Caro blank. wieder nicht. Ich glaube, da war noch nicht drum rum, um das Ding zu reißen ja. Karotten! Karotten! Wir schneiden trotzdem auf jeden Fall. Nerven behalten. Ich spiele trotzdem Trumpf. 6 und 22, 28, 22, 22, 24. Also, mal Mann. Oh Mann, nee. So, 22. 22, der erste war Herzdame, Lusche. Sechs haben wir auf Trumpf gebraucht, Herzdame, Busche, 29. Was soll jetzt hier passieren? 22. Ich weiß nicht, wie ich mich verzählt habe, ich habe es viermal nachgezählt. Mhm. Gelöst. King okay, fünf und farbe frei. Mhm. Ja. So, nach dem Spiel müssen wir auf jeden Fall mal Ergebnisse raus senden. So, Josef, für mich. Für mich. Für mich nicht in Versuchung. Bauern springen. So Ass und Pik Ass sollte er auch haben. Okay, nicht. ja okay, das hat er auch noch. So, jetzt machen wir mal hier kurz Den kann. So. so. schöner Ansatz. Wir gerade bereits. Oh, man sollte idealerweise früh ankommen. Okay. Fast 0, aber ich habe keine Kamera 8, deswegen ist es nur ein Kreuzspiel. Wir machen trotzdem Kreuz 7 auf. Na klar. Reaching down. 32, haben sie glaube ich schon. you, so okay. Alle drei Farben geklärt. Ja, doppel Lusche. Und wenn auch gesprochen worden, das Platz so gut gewesen. Ja, okay. Wir verlieren die Nerven. Wegen dem Hilfsass der blanken Herrn Szenen, dachten wir mal, spielen wir mal. Gucken wir mal ein bisschen. Ich habe eins schön. Nicht so viel. Wunderbar. Meine Güte. Also ich weiß nicht, ob hier ein Trumpf liegt, weil er macht sich gerade so, Karo 10, was war denn das? Karo, okay. was, Karo 10, wow. Ja, mit dem es wir wahrscheinlich auch zurecht gekommen. Okay. Vier Trumpfen, Dreierfeld. Drei, zwei, eins. So spät der den Herz 10? Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Oh, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. So unnötig, dieser Herz 10. Und er hätte ihn wahrscheinlich auf 631 gestellt. Kreuzhand ohne 3, das ist auf jeden Fall 60 Stück. Ganz über Gucken wir mal, nein. Ja. Das ist halt ein Schwachsinn. Immer, immer wieder. Immer, immer wieder tut man es. Wahrscheinlich ist es auf Dauer auch richtig. Die Frage ist halt, es sind drei Bauern draußen. Ein Bauer macht wie lange. Der dann meistens Schneider ist. Oder häufig. Kreuz, Rund und ein Schneider Hoffentlich alles andere werden. Sehr große Überraschung. Er will weiterspielen. Er möchte diesen Stich noch. Ja. Dann passt, sagen wir 18. Wir werden nicht rankommen. So, klar. Ich denke, dass Josef zugehört hat, dass ich 18 gesagt habe. Die Frage ist, ob wir danach Herz Dame oder Herz 9 spielen. Jetzt aber wahrscheinlich. Nein, ja, ich nehme jetzt aber. Da das sieht man doch richtig gut. Und Karo genau 7 wäre ja Preis gewesen. Ärgerlich. Ja, Ärgerlich. Ja, Drei Jungs und ein Ass. 27 nehmen wir wahrscheinlich raus. Oh Mann, ich schaff's nicht. warum ja, ja, auch? 13 Gang. Das kriegt selten was. Ablechs auch bleiben, zack, Kreuz sehen. Herz Ach, dann nicht. Jetzt aber Herz Aßwein. So, wir lösen das auf, wir Spiel noch mal kurz. Herz links, rechts. Ganz Schneideritzki, wunderbar. Ja, aus dem Scheißhaus im Hotel Drei Jungs und nichts. Ja, ich halte trotzdem gegen einen. Ja, warum? Warum? Aber warum ist die Frage? Pikes Trumpf aus dem Walde. 15 Stück, Kreuz aus 10. Ganz aus, das ist nicht gut. Aber oh, wir sind kaputt. Sechzig. Was passiert in der Umgebung? Weiß nicht, welches? Ja, es sind und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Es sind nur bleiben 60. Ich so selten mit. Ich kann's hier mich leider nicht an. Ah, Naja. Gut. Es sind auch grenzwertig, die 18 Jahre, weil der Linke schon gepasst hatte gegen ein. dachte ich immer eine gute Auf war nicht der Fall. So, dafür summt es jetzt. So, was ist hier los? Thomas noch zu null. Marco sieht auch gut aus. Allerdings sehe ich bei dem leider nicht, in welchem Spiel die sind. So, wollen wir jetzt noch einen Doppelschlag raus? Null Option mit Herz 7. Sechste Trumpf, siebte Trumpf in Kreuz, Werden Traum, aber die meisten Erfindungen sind irgendwie Pik Dame, Karo, Lusche. Wenn so, mal fragen können wir kurz mal die Plätze tauschen. kann Schneider bis einfach gewonnen bis krank Schneider Vorhand. So wenn Herz kommt schneiden mal. Ja vielleicht auch ein bisschen Schnell. Vielleicht schneiden wir auch nicht, aber. Kommt, schauen wir mal was für ein herz rauskommt herz 9 würde ich für schneiden tendieren bei herz könig würde ich auch für schneiden tendieren bei herz Dame weiß ich es halt nicht ne? ja, wir haben gesagt wir schneiden erste gedanke schau ja, bände Das kann man wirklich noch verlieren wenn ihr beide asse haben ne? okay. Ach Quatsch, es sind nur noch zwei Truppe draußen, alle Truppe auf einer Hand. Oh, oh, oh, durch den Wind, durch den Wind, durch den Wind. So, 12.05. Ach, ja, wir haben keine Kreuz 8, Bube ist ein Legermann 0. Herz Ass blank, dann Kreuz 8 wäre die Standard-Zurfolge. Herz ist Trumpf, dann auch Standard Karo 7. Nee, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, da Ich spiele trotzdem Karo König. Ja, das wird nicht mehr viel helfen hier bei dem Spiel. Okay. 20 gedrückt, sogar noch. 21. Ja. Okay. 10 zu 5. Noch kein prickelndes Mannschaftsergebnis auf jeden Fall. Jetzt kommt der Josef nochmal angerockt. Naja, also, wenn jetzt hier nicht noch irgendwie ein großes Wunder passiert, dann. Okay. Also, gegebenenfalls würde ich schätzen, dass eventuell Hildesheim, äh, Hildesheim, also, der Josef Zenz, der spielt für Hildesheim, DSKV, Bundesliga. Wo ist denn Herr Kinnback? hier ja, überhaupt? Herr Kinnback, natürlich schon. Der hat seinen Tisch kurz gut angeführt, so, die ist tot. auf die drauf. 15. 28, wenn läuft, wenn nicht, dann muss man anders rumspielen. Okay, naja, dann schauen wir mal, was bei euch rausgekommen ist. Liebe Dank, bis dann. Tschüss.